Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Ich bin gleich da. Nein! nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme... Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. sie vielleicht nichts. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Das ist gut, Chief. Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Das ist gerade wohl auch gar nicht wichtig, würde ich sagen. Mir ist es wichtig. Okay, dann... sage ich dir Bescheid, wenn ich's rauskriege. Ich komm darauf zurück. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Oh no. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles gleich. Es muss doch nur schief gehen. Kinderspiel. Das Spiel. Springen verzögert, naja. ja. Oh, da daraus zu viel verlassen Halt durch, Ethan. Ich komme. Ach du Kacke. dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Oh, nicht schützen? Hey, Ethan, ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentriere dich. Sprich mit mir. Willst du mir? erzählen? dass du nicht auf dich überspringst. Ich wollte nur auf andere Kinder. Wieder Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich es tue, du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. Keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. ganz Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Oh nein, bitte nicht. Und der einzige Weg ist zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ich kann nicht fassen dass das passiert das ist eine ganz ganz blöde idee ganz ganz blöde idee nein ganz ganz ganz ganz blut nein lass es eine dumme idee ich schaffe das ja, soll das? Hin. jetzt haben wir zwei eingeschichterte eingeschichterte leute dort shit, shit, shit, shit, shit. Gott, was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Ich dachte, nicht für das Monster jagen, aber es jagt mich. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Okay. Die neunte Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Ah ja. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor. Im Abgrund. Hey, es darf mich nicht sehen. Und das das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. ist die Angst. Zu hey, hey, ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. jetzt... Kriegt Events? Pass auf. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. e aus dem Space. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach oh dem anderen. Oha. Okay. Alex? Ja, Ethan? Ich habe immer noch Angst. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was wenn du loslässt? Scheiße. Lass nicht los. Mit. Glaubst du, der Stamm hält auf jeden Fall? Keine Sorge, denk dran. Ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem brechen. Unsere Emotionen sind verbunden. Ich bin bei ich dir. Muss ihn beruhigen. Komm ganz ruhig, ganz ruhig. Kleiner, das schaffen wir gemeinsam ganz ruhig, ganz vorsichtig. Vielleicht haben wir noch wenige Schritte. Der ist nur da. Ganz, ganz vorsichtig. Kein Öfen. Oh, shit. Na ja, komm. Es ging immerhin. Bleib bei mir, Ethan. Es ging immerhin. Monster kann es gar nichts. Na komm. Ganz ruhig. Gleich da. Alles klar. Geschafft. Ich habe. Und rüber nicht. hier. Nice. Sehr schön. Jetzt alle Mann weg. Mann weg von diesem Ort. Na komm so. Alle in Sicherheit bringen. <lacht> nicht rum. Aufstehen, auf nach Hause. In Sicherheit bringen. Noch seid ihr nicht außer Gefahr. sind immer noch an der Schlucht. Ey, jetzt nicht. Schnell weg hier. kommt weg hier. Ach du Scheiße sie sprengen. Oh nein. Ach du Scheiße. Nein. Nein, nein, nein. Mit dem Event. dem Event. Ach du heilige Scheiße. Nein. Scheiße, Mann. Nein. Scheiße. Wir konnten ihn nicht mehr retten. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Ähm, Schatz freigeschaltet. Oh nein. Gabe. Oh, in des Capitals. Ja, mal halt die Sachen, die wir in unserer Entscheidung, die wir getroffen haben. Exat Gabe von Evans Plänen erzählt, 51% Prozent. Okay, damit ich bei der Mehrheit. Evans Pläne für sich behalten. Da dachte ich, da dachte ich einfach, ist, wir müssen. Ich dachte, vielleicht haben wir irgendwie eine Möglichkeit, das zu verhindern, irgendwie, dass das hier irgendwie. Und wahrscheinlich nicht. Das wäre völlig egal gewesen, was wir gemacht hätten. Er wäre sowieso hingegangen. Das war so mein Gedanke, dass wir es das irgendwie verhindern hätten können. Nichts hat Riley die Wahrheit gesagt. Naja, das war eher so 66% okay. <lacht> ich bin auch bei mehr als. Äh. Ich wollte mich, ich habe, ich habe es, ich wollte mich dann, das war meine, hat das mein, das meine Hand anders gehalten, mein Körper anders gehalten, mein Kopf. Exakt geht von der Kraft erzählt. Ja, es ist ja so ein bisschen, exakt geht vom Erwachsenenfriedgelmar erzählt. Das heißt, es ist, die da anzubringen, das ich halt, das ich ein bisschen für blödsinn. Alex hat Gabe auf der Brücke Ja, das ist wiedersehen mit dem Bruder, das ist meine Fresse. 5% haben nur die Hand geschüttelt. Okay. Leute. Alex hat Walia mutig in ihrem Gespräch ehrlich zu sein. Ehrlichkeit wäre am längsten. Alex setzte den Gartenzweck seiner Bruder auf. Ah, das war eine Entscheidung. hat nicht mit dem Gartenzweck interagiert. X hat sich im an ein Lied angehört, oh. X hat nicht an der Musikstation angehalten. Das ist ja, Und hier meistens bei dem, besitzt immer bei der Mehrheit. X hat Ryan gesagt, Gabe sei krass. Okay, ob die Mehrheit, Gabe sei ein Nerd. Dann war ich ja fast zu weit. X hat mit Gabe auf dem, auf der Biesengitarre abgeruckt dazu, es gibt, ja, kommt, das hat uns doch zugelassen, zugeworfen, man doch, das musste man doch aufnehmen. X hat Spuren von Gabe suchen gefunden. Ja, ich weiß nicht, wie man das nicht hätte finden können. es Gabe aber nicht gefunden. Es ist da hätte man aber, das ist, also wenn man sich gar nicht, also wenn man sofort runtergegangen ist und sich gar nicht umguckt hat, nicht die Jungs rausgekommen hat, dann ja, dann hätte man das, aber wer macht denn sowas? Oh, hier sind wir erstmals hier in der, in der Minderheit. Nicht in der Minderheit, aber nicht die meiste Meinung. Die meisten Meinung war, ja, Alex war sich nicht sicher, dass was sie von Hayden hält. Alex war optimistisch, okay, ich habe die optimistische Antwort genommen. Die wenigsten haben die pessimistisch genommen. X hat Jet gesagt, sie war nie Kleinerin. Ah, die meisten waren ja bei der Wahrheit. Haben nicht Gabe's Geschichte zustimmt. X hat Gabe gesagt, sie liebt die Gitarre. Ja. Jett war von Alex Arbeit als Kleinerin beeindruckt. Ja, haben wir das gut gemacht. War ja nicht viel zu tun. Steff hat gegen Lex ein Jukebox Spiel verloren. Das hat mich auch überrascht, dass wir es das hingekriegt haben. Die meisten haben es nicht hingekriegt. Steff hat Alex geschlagen. Alex hat nicht, das Jukebox. Okay, 24% was ist los mit euch. natürlich ein paar Spiele, das einfach durchwaschen, die dann, die dann einfach ja Sachen ignorieren. Wiley hat sich nach der Schlägerei von Mac getrennt. Oha, das tut mir leid. Wiley und Mac sind noch zusammen. Oh. Eine schlechte Entscheidung. und schlechte Folge von dem. Da geht uns ein was getreten. Ja, das ist ein bisschen zu Rufe. Ja, konnte man finden. Ah, hier noch was. Also nee, das haben wir schon gemacht. Weltstatistik. So, Statistik von Freunden. Keiner deiner Freunde hat live ist ein Stück gespielt. Skandalös. Wirklich skandalös. 2, Ich sagen, Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können: den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht. War Gabe, der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daher kam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungs-Essay. Obwohl er Bewerbung nicht mal buchstabieren konnte. Oder Essay. hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Die erste war vor zwei Jahren. Oh, okay. Lange Rede kurzer Sinn, statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Gabe stand etwa einen Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute, aber ich erinnere mich nur an ihn. sagte er, ich weiß, deshalb ist das gar stumm. <lacht> Noch da Bei der fünften Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein weltklasse Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten, aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es mhm. verbockt. Ja, ist... Und jetzt... Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Aha. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst? Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Na ja, gut, nicht ganz. Also ob es ist jetzt nicht, er hat gesagt, dass er angerufen hat. Ich meine, das, das will ich ihm gerne glauben, aber de facto haben wir das nicht gehört. Wir haben keinen Beweis dafür, dass das keinen legitimen Beweis ist, dass, dass er wirklich angerufen hat. Ich meine, ich will ihm jetzt nicht. Ich meine theoretisch. Ich meine, ich will, ich will ihm da nicht. Das ist aber nichts in der Hand. Ich hab... Ich hab nicht gehört, wie Gabe angerufen hat. Aber er hat gesagt, dass er durchgekommen ist. Das hab ich nicht Wenn Gabe das gesagt hat, das dann das. glaube ich ihm das, Mac. Was sagst du dazu? Ich hab dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute. Dies ist eine Laufenermittlung und... Wie wär's, äh... wenn wir den Ablauf noch mal durchgehen? Hm? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur. Es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Ryan. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben jetzt. gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. <lacht> Verflucht nochmal ist ja ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ja, jetzt wirklich. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat. Aber das, das ist nicht das ist der Ort. Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß, Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen das ist Anruf seltsam. gab. Hört auf! Hört sofort auf! Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Sie sagt's. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Schämt Schalt. euch, dass ihr einen Streit anfangen zu. Es tut mir leid. Es ist nicht. Ich will nur. Ich Bin ich schuld an seinem Tod? Das ist ja wirklich nicht. Ach, wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Rein genug jetzt. Oh, komm, ich meine ja nur. Du warst doch schließlich der, der. Mac, halt den Mund, verdammt. Nein. Nein. bringt doch nichts. Du hast was zu sagen, Meck. Dann spuckst du aus, verdammt nochmal. Ich will nicht eingreifen. So also, gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Ja, Leute. Warum nicht dir? Tracht das von anders aus. auf diese Typen. Ja. Alles okay? Oh. Gott, nein. Ich bin ein Wrack. Verständlich. Du musst dich nicht zusammenreißen. Den fucking du hast okay. gestorben. Das ist... Du darfst du? weinen, du darfst mm -hmm. trauern. Das ist meine Frage. Ich habe mich aufgeräumt. Aber. Willst du reinkommen? Klar. Du hast alles Recht, jedes Recht, jetzt traurig oder wütend oder irgendwas zu sein. Lass raus, die Gefühle. Keiner kann dir das übernehmen. Du spielst Gitarre? Ja, schon. Die war ein Geschenk. Von Gabe. Cool. Cape wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern, gern. gesehen. Das hier ist vom letzten Jahr. Wir. Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was? Er hat sie echt behalten. Eine Minute. Na klar, ah, kein Problem. What? Was ist jetzt los? Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Ich verstehe nicht. Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Ich muss helfen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. weiß jetzt nicht, ob das, das ist jetzt das Richtige ist. Meine es geht, es ist mir gerade irgendwie so ein bisschen, also. Mädels setzt euch erstmal auf die Couch, setzt hier erstmal auf die Couch. Das ist Wein, ein bisschen heulen, ein bisschen trauern, ein bisschen um deinen. Es ist das hier gerade schon. Das ist jetzt wirklich sich schon wieder. will sich ein staffes Gefühl da einmischen, die nachfühlen. Das ist eine Fresse. Jetzt kommt jetzt erstmal die war auf hoch aufs Dach irgendwie liegt die Couch liegt nicht ins Bett es schmeißt mit mit Sachen um dich sei wütend sei traurig sei verarbeitet das meine was ist wo sind wir hier okay es geht hier irgendwie kurz und bewunden oder was Ich will, ich will jetzt nicht die Gefühle, Ich will jetzt da nicht. Da es ist so unlogisch, da jetzt in die. Ich will jetzt nicht in die Gefühle reingucken. Das ist, ich will jetzt eigentlich auch die Trauer empfinden, die das ist. Alex hat gerade genug zu tun. Eine meiner glücklichsten Erinnerungen. Danke, Gabe. Holy oh, shit. Was ist denn hier los? Spiel? Der Tag mit Gabe scheint eine Million Jahre zurückzuliegen. Es ist nicht mal eine Woche her. Hey, Shushu. Danke, dass du hier bist. Na gut, das, das, das Spielbild, das war, das war jetzt hier. Ja. Ich frag mich, wie es ihr wirklich geht. Das war zu ihr gehen und... Davon zu leben ist echt nicht toll. Das Aber es gut. ist besser, als die Wohnung zu verlassen. Kekejen. So, so? Warum macht sie das so traurig? Ja, gut, wir sollen es herausfinden. Das finde ich, ja, wo finde ich das hier wahnsinnig unangemessen finde.